am Ein- und Ausritt. Nur der, der, der wurde den beiden leider zum Verhängnis. Dort die vier Strafpunkte erzielt. Sonst, wie gesagt, wäre das ebenfalls auch äh, Platzierung in den Top 5 geworden. So, wir sind damit jetzt bei Anna-Christina Abelen und Isomaris. Es sind vier Startpunkte geworden. Per Isomaris und Anna-Christina Abelelowicz. Eine Zeit von 67,95 Sekunden. Schade,